Wie in der Schule auch, bitte einmal die Hand heben, wer noch eins braucht, bitte. Bitteschön. Wir äh, müssen einmal das Netzwerk finden, also da, wo jetzt zum Beispiel Edelung und Genau, das ist richtig. Und da dann das Passwort eingeben. Das sollte sicher sein, ja.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 Ja, ich glaube, das Kabel hat wirklich einen Wackelkontakt. Ich glaub, ja, ich, äh, ich bin mir unsicher, aber wenn ich vorne wackel, geht es auch weg.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 wenn sie ähm, den codescan oder diesen kleinen ähm, link eingeben den sie ähm, auf dem zettel haben ja Mal glauben, dann geht's schon. <lacht> Und Studium Digitale ganz klein?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 Und ähm, dann diesen kleinen Link eingeben, also für MMW 2018, dann sind sie da. <lacht> ne, genau das, wie es da steht. Also mit vor, da. <lacht> Natürlich. Ne, nicht da, sondern da oben, bitte. Also tinyurl.com und dann Schrägstrich /mmw2018 ohne ohne Punkt J. Ja. <lacht> noch mal die Frage in den Raum: Sind wir jetzt alle da? <lacht> Hat noch jemand ein Problem? Es ist überhaupt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 Das schon sehe ich ganz oft. Mhm. Kahoot werden wir auch kennenlernen. Erklärvideos. <lacht> Wer von euch hat denn schon mal ein Webinar gemacht? Also mitgemacht?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 so eine, so eine uralte, ich sage mal, deutsche Tugend auch wie Fleiß, muss man beim Vokabellernen auch irgendwie noch haben als Grundlage. Ähm, aber wie gesagt, daran versuche ich mich zumindest ähm, zu orientieren. Ja, und um das auch ein bisschen zu machen, ähm, versuche ich das, was eben da ist, auch ähm, zu nutzen, beispielsweise eben mit den ähm, Handys der Schüler. Das eine, das vielleicht ähm, ein bisschen, wer sogar kennt, schon kritisch betrachtet wird, diese Quisifizierung wird sie oft genannt des Unterrichts, ähm, sollte man natürlich nicht äh, immer einsetzen, aber es hat jetzt auch sogar letztens eine, also Studie wäre vielleicht übertrieben, aber eine äh, kleine Untersuchung gegeben, dass sogar gerade dieses Lernen mit diesen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 Die lernen plötzlich, äh, ich, bin, ich bin Lehrerin für Latein, Englisch und äh, Geschichte. Und äh, wenn die plötzlich die Latein-Vokabeln für Kahoot lernen sollen, dann sind die viel mehr dabei, als äh, würde ich einen normalen Test schreiben. Also Kahoot ist ähm, die App, aber auch in der, im Browser eben möglich.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 Ja, machen wir. Soll ich mit ähm, anheben? Achtung, wir kommen ein bisschen näher. So? Sogar fast ein bisschen viel, ne? Genau. Ja, so ist gut.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 Okay. Warum stehen da jetzt richtig Verstrecklinge und dann hier, als ich eingegeben habe, steht falsch? Sie hat eine andere Farbe angekriegt. Das war aber noch blau. Nein, das war aber blau. Jetzt mal ohne Witz, da oben, ich bin auch blau gegangen. Eigentlich da ist die Brosch noch blau. Gucken wir nochmal. Normalerweise passiert das nicht. Egal, das bin ja auch mit. Jetzt gerade so Okay. The earth in Australia is often bred because... Soll ich es noch mal vorlesen? Vielleicht mm -hmm. so ein bisschen klein. Boxen gehen auch nicht. Okay. Mhm. Mm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 Äh, und wie im Unterricht, ihr dürft alle trinken, wenn ihr möchtet. Ich habe eine Frage zur Anwendbarkeit in der Klasse. Mhm. Ähm, Gibt es da äh, Gaps, wo man nicht weiterkommt, weil das nicht funktioniert, jenes nicht funktioniert? Und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 Weil der Spaß ist trotzdem so viel da, das zu machen. Das ist die neue Frage. Sie scheint sehr viel Spaß zu machen? Ja. Das stimmt. Aber äh, ja auch Lehrer oder Lehrerinnen, der Benefit von dem Lernprozess. Ist der für dich, dass du den Prozess selber überprüfen kannst, den du den Vokabeln gelernt hast? Mhm. Geht es darüber hinaus noch? Weitere um Idee, was man mit überprüfen kann? Ja, ähm, es gibt noch auf der Seite, äh, wenn du das auswählst, es gibt nicht nur diese Quiz-Option, mhm. sondern auch noch zum Beispiel für einen. Ähm, danke, ich habe das Survey im Kopf. Für eine Umfrage das zu machen oder Jumble, dass man zum Beispiel. Ähm,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 ähm. Um.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 Start. Okay. <lacht> Sehr gut. Oh. Machst du weiter? <lacht> genau, nochmal. Ja, es <lacht> war gerade so schön. <lacht>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 Ach so. Okay, letzte Frage. Das ist immer viel. 300.000 Meter pro Stunde, 300.000 Meter pro Stunde, 300.000 Kilometer pro Stunde oder 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ist es grün? Blau? Nee, grün. <lacht> oh, ey.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 Und da ist vielleicht ganz interessant, vielleicht kannst du das bestätigen. Äh, da muss man sich nicht anmelden als Schüler, sondern man hat wie einen Raum als Lehrer und man muss einfach nur die, die Raumnummer sozusagen eingeben als Schüler, dann ist man drin und dann ähm, ist gut. Das ist ähnlich wie dieses kabut eigentlich. Okay. okay. Und man kann da auch bei Socket auch Räume einrichten und dann die Schüler mit einem, einem Namen einem Namenplaner eine Nummer zugewiesen und mhm.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 ich gebe euch mal nur zwölf Minuten. In zwölf Minuten möchte ich irgendein Resultat sehen, irgendein Produkt. Das schreibe ich mal sogar an. So, wie schaut es aus? Gibt es das ein oder andere Produkt?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 Kann man da mal was fragen? Ja, bitte. Also wenn derjenige sich ähm, outen möchte, dann ja. mag das. <lacht> ich würde sagen, derjenige hat schon genickt. Ja, ja. ja. Also mich interessiert natürlich, das hat ja offensichtlich noch auch des Bildschirms gefunden. Ja. ja, ja. Das geht. Ja, ja. Also das Problem ist nur, was haben wir gerade festgestellt, oder gerade festgestellt, dass er immer dieses ähm, schon mal. Quadrat ähm, aufnimmt. Und das hat ja kein Quadrat. Also das heißt wir dann nimmt da nur.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 Okay, deswegen also dann vielleicht die Sache mit PowerPoint, wenn die äh, also als Grundlage sitzt, wie man ne, die, die Folien eben macht und dann einfach einsprechen. Damit habe ich auch angefangen. Das ist wirklich ähm, einfach. Also ich will jetzt doch mal ein bisschen Wein in den Wasser in den Wagen kippen. Ähm, Sie sagen zwar, das geht alles sehr schnell, ja, das stimmt. Ähm, ich habe in meinem Unterricht in der Oberschule wenn gemerkt, Schülerinnen und Schüler erwarten gut produzierte Videos. Ähm, Die haben. Schnell keine Lust, wenn der Ton nicht klar verständlich ist, mhm. wenn die Botschaft nicht klar sofort rüberkommt, wenn es einfach nicht professionell genug wird. Und ich habe <lacht> sehr Feedbacks gekriegt, ich habe dann Unterschied zwischen dem und dem, ganz mhm. schnell gemacht, damit waren die gar nicht einverstanden, weil ich für eine große Zeit Zeitraum etwas gemacht habe, mhm. da waren die schon deutlich mehr zu gewinnen für diese Form. Da gebe ich auch recht im Sinne von, je professioneller das gemacht ist oder je schöner das ist von der Ästhetik her sozusagen, dann vielleicht vertraut man dem dann auch mehr. Aber dennoch, glaube ich, kann man das gut verbinden, auch wenn es, ich sage mal, Programme oder Wege gibt, mit denen man es schnell machen kann. Und da bin ich eben auch immer auf der Suche, dass ich den Schülern zumindest was zeigen kann, wo die mit einer recht schnellen Einarbeitung klarkommen. Wenn es super komplex ist, also zum Beispiel auch bei dem iMovie, das ist als App,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 wenn Sie die Klassenarbeit zurückbekommen und die Berichtigung im Unterricht anfertigen oder auch von mir aus nochmal zu Hause, können das dann scannen. Und dann habe ich beispielsweise zu Learning-Apps weitergeleitet, dass Sie einfach noch mal eine Mini-Übung gemacht haben. Und wenn Sie das Handy bei der Berichtigung direkt benutzen dürfen, sind Sie auch noch mal motivierter, um das auch wirklich zu berichtigen und noch zu üben, als wenn Sie die einfache Aufgabe im Buch gemacht haben.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 Raum hat, wo er was hochladen kann, was die Schüler dann die für das Zukunftsfest haben als halt anschauen können. Und den Raum kann man dann quasi nutzen für sowas. Das sieht, sieht dann aber also einen virtuellen anderen, Raum? Virtuellen Raum. Wobei ich fast befürchte, der läuft über Google, aber das ist dann nicht mal. Okay. Aber das ist jedenfalls so, dass dann da halt nur die dran können, die auch rein dürfen. Also das heißt, da ist das Problem dann nicht, dass es das Gott in die Welt sehen kann. Theoretisch. Ja.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 Gehen wir nochmal zurück. Jetzt? Ja, jetzt. So, und dann seht ihr entweder hier oben die Zahl, es ist 731844 oder AnswerGarden selber kann den QR-Code machen. 731844. Schaut mal, ob es von da scannbar ist. Ansonsten über den Link eingeben 731844. 1844. 731844. Ihr dürft auch gerne etwas kritisches schreiben. Außer es war zu warm, dafür kann ich nichts.